Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Nämlich, wie ihr mit wenigen Zutaten sehr leckere Brownie Balls machen könnt. Also richtig schön schokige, kakaoige Kügelchen. Und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Hier also nun die fertigen brownie balls ihr seht ein paar von denen habe ich nochmal in kakaopulver noch mal ummantelt einige von denen aber auch pur gelassen das könnt ihr letztlich handhaben wie ihr wollt ja und wenn euch die am anfang noch ein bisschen zu feucht sind für eine ummantlung einfach nochmal wiederholen bzw vielleicht erstmal eine stunde in den kühlschrank geben und danach dann die Ummantlung drumziehen. das reicht eigentlich immer noch okay wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, direkt hier unten drunter findet ihr sämtliche Zutaten und auch die Zubereitungsschritte, die nun mal wirklich sehr, sehr einfach sind. Und wenn ihr sonst Fragen an mich habt oder eine Rückmeldung, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganik.de. Dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!